MOOCs und OER haben miteinander glaube ich nicht viel zu tun, weil MOOCs ähm, eine bestimmte Art der äh, Lernvermittler, des, der Stoffvermittlung oder des Lernens, des gemeinsamen Lernens sind, ähm, aber nicht darüber aussagen, was und wie dort gelernt wird und in was für Materialien das zurückgreift. OER betreffen ja das Material, sozusagen, die, äh, das, Material, das verwendet wird und da ist die Lernform wiederum relativ egal. Also ich glaube, die Sachen haben nicht viel miteinander zu tun, nur dass sie ziemlich zeitgleich eine ziemlich steile Karriere hingelegt haben, was den Begriff angeht. Das, das verbindet sie wahrscheinlich.